Hallo, in diesem Video will ich euch Projekt Nummer 8 des Kosmos Baukasten Easy elektro zeigen. Wenn ihr euch am vorigen Projekt erinnert, Projekt 7, äh, hatten wir ein Programm erstellt, dass äh, die Leu grüne Leuchtdiode leuchtet, wenn ich diesen Taster drücke und wenn ich es loslasse, dann äh, geht diese Leuchtdiode aus. Aber in diesem, in diesem Video will ich, äh, wenn ich die Diode für längere Zeit äh, zum Leuchten äh, bringen will, äh, würde es sehr unbequem sein, die ganze Zeit diese Taste zu drücken. Also, äh, ihr könnt, könnt, ihr könnt äh, denken, wenn ihr zu Hause äh, seid, wie unbequem es wäre, wenn ich an den Taster der Lampe einschalte, und ich müsste die ganze Zeit diesen Taste drücken. Wenn ich die Lampe, wenn ich will, dass die Lampe leuchtet, wäre sehr unbequem. Was ich normalerweise will, ist es, wenn, wenn ich die Taste einmal drücke und die Lampe aussieht, aus ist, dass sie dann leuchtet. Und wenn sie leuchtet und ich wieder drücke, dann dass sie ausgeht. Wie ihr seht, das ist ein bisschen äh, länger das Programm, weil es, er, das Programm muss immer wissen, ob die Leuchte an ist oder aus ist, weil ein, äh, ein anderer Befehl äh, äh, ein anderer Befehl soll, äh, soll äh, wie, wie war das? Es, ja, ein, ein anderer Befehl soll ausgeführt werden, ja? Weil, wenn das Licht an, soll das Befehl Licht aus ausgeführt werden. Oder, und wenn die Leuchtdiode an ist, dann soll das Befehl äh, Leuchtdiode aus ausgeführt werden, ja. So, und weil das so ist, muss sich das Programm erinnern. Immer muss es Gedächtnis haben und sich erinnern, ob die Leuchtdiode an ist oder aus ist. Und deswegen müssen wir als erstes eine Variable definieren, das ist neu, ja. Und in dieser Variable wird, äh, wenn das Programm diese äh, Variable befragt, wenn diese Variable 1 ist, wird, äh, heißt es, dass die Leuchtdiode leuchtet. Und wenn die, diese Variable, dass wir Licht an nennen werden, 0 ist, dann äh, heißt es, dass diese Diode äh, nicht leuchtet und der richtige Befehl wird dann äh, ausgeführt. Ja. So, dann äh, wir fangen das Programm an, indem wir diese Variable definieren. Ja. Und dann sollen wir als erstes hier im Programm Variablen, sie dir, dann definiere ich eine neue Variable. Ich muss sagen, dass das in hochauflösenden äh, Bildschirmen, die ein bisschen klein, die Texte ein bisschen klein sind. Aber nun, das ist ja so. Neue Variable. Dann, wie ich gesagt habe, will, will ich diese neue Variable Licht an, nennen ja Licht. Licht an und ich will sie für alle Objekte definieren. Okay. Dann, wie ihr seht, wenn ich schon die Variable definiert habe, habe ich einige Befehle extra Befehle, die ich mit dieser Variable ausführen kann, ja. Aber jetzt gehen wir wieder zur Programmerstellung. Wir fangen wie immer an, wenn angeklickt, aber jetzt werden wir ein initialer Zustand für eine und unsere Leuchtdiode definieren und für unsere Variable, damit es keine Missverständnisse gibt, muss ich einen initialen äh, äh, Zustand sicherstellen. Also wenn es anfängt, dass ich äh, mich vergewissere, dass die Leuchtdiode aus ist und die Variable Licht an auf Null steht, also das zeigt, dass das Licht an falsch ist und so, dass äh, das Licht in Wirklichkeit aus ist, ja. Und das heißt das Setup normalerweise, im Setup definieren wir eine Serie von Befehlen, die nur, nur am Anfang ausgeführt werden, ja. Und dann kommt ein anderer äh, Abschnitt des Programms, das eine endlose Schleife ist und die Befehle äh, immer wieder ausführt, ja, was in dieser endlosen äh, Schleife drinnen ist. Und das ist normalerweise die Struktur eines Programms in der Arduino, mit dem Arduino Mikrocontroller. Ja. Es wird, es wird äh, normalerweise immer ein Setup geben, das sind Befehle, die nur am Anfang einmal ausgeführt werden, und dann eine endlose äh, Schleife, wo wir die Befehle mh, fortlaufend ausführen werden, bis wir den Programm äh, abbrechen. Ja. So, als erstes müssen wir äh, uns vergewissern, dass die Leuchtdiode nicht leuchtet. Dann stelle ich Dichtal 13 nicht nach 10. Da ist die Leuchtdiode, der ein Output Dichtal 10. Stellen wir auf Off, das will ähm, hier an der Leuchtdiode, in diesem Punkt, werden wir 0 Volt haben. Hier unten haben wir 0 Volt, wenn ihr euch erinnert. Sonst seht ihr euch die vorigen Videos an. Also die Schaltung ist dasselbe wie für Projekt 7. ja Könnt ihr dann sehen, wie ich sie beschrieben habe, im vorigen Video. Und dann wird die, nicht, die Leuchtdiode nicht aus sein. Und jetzt. Definiere ich auch in Variablen, setze ich Licht an auf 0. also Licht ist aus, ja. Jetzt habe ich schon den Initialzustand definiert und bin ganz sicher, dass die, die Variable auf dem richtigen Wert ist und die Leuchtdiode aus ist. Dann werden wir wieder auf Steuerung hingehen, an diesem Menü Steuerung und äh, jetzt werde ich fortlaufend ja den zweiten Abschnitt des Programms wenn, wenn wir fortlaufend wiederholen. Und was wollen wir vor, ähm, fortlaufend wiederholen? Ich will wissen, äh, ich werde den Zustand der Diode ändern, wenn ich auf den Taster drücke. Dann will ich als erstes äh, mich ver vergewiesen, äh, ob ich den Taster gedrückt habe und dann wird sich äh, etwas im Programm und an der Schaltung ändern. Deswegen äh, werde ich einen weihheitsblock das Falls Falls, ja, wenn der Fall ist, dass ich die Taste drücke, dann will ich den Zustand der Diode ändern. Also, wenn sie aus ist, will ich sie anmachen und wenn sie on ist, will ich sie ausschalten. Dann werden wir hier in Bewegung. In diesem Menü Bewegung können wir diese Frage stellen, ob Sensor Digital 2 gepresst ist. Das ist, was ich wissen will. Also was das hier macht, es ähm, das Programm äh, äh, wir sehen, ob am Digital 2 5 Volt sind oder 0 Volt. Wenn es gepresst ist, ist das A hier auf 0 Volt, also eine logische 1. Wenn ich nicht presse, ist in Digital 2, in diesem Input, äh, eine 0 Volt ungefähr, 5 Volt ungefähr und das ist eine logische 0. Ja. So, ja, und was wollen wir dann hier hinein, äh, welche Befehle sollen dann ausgeführt wenn ich diese äh, Taste drücke. Also, was ich will, ist, dass, wenn die äh, Leuchtdiode an ist, will ich sie ausschalten. Und wenn sie nicht äh, ähm, leuchtet, will ich, dass sie leuchtet, ja. So muss ich äh, einen anderen Wahrheitsblock äh, drinnen in dem ersten Block ein, ein, einbinden, ja. Und dann will ich wieder auf Steuerung gehen. Und jetzt will ich ein Fals oder sonst ja, Fals li Licht an. Äh, äh, Fals ist also das Licht ist aus, will ich es dem Befehl, dass es äh, leuchtet und wenn es nicht äh, und wenn es leuchtet, will ich, dass es ausgeht. Also hier, falls, dann, weil ich ich will hier wissen, deswegen hatten wir die Variable, ja, ob diese Variable auf Null steht. Also ich will wissen, falls die Diode nicht leuchtet. Das ist hier. Wir gehen auf Variablen und... Ja, nein, äh, Verzeihung. Erst gehen wir auf Operatoren. Ich will ja wissen, ob die, äh, diese Variable auf 0 steht oder auf 1 steht. Dann äh, wir nehmen wir diesen Block egal, ja. Ich will wissen, ob Licht an. Dann gehen wir auf Variablen. Und ich will wissen, ob diese Variable eine 0 ist. Wenn es eine 0 ist, äh, weiß ich, dass die Diode aus ist. Und ich, dann kann ich wieder auf Bewegung gehen und diese Diode einschalten. Ja. Also Digital 10, äh, erinnert euch das immer. Zu ändern, weil äh, wenn ich es hinstelle, immer 13 steht und wir müssen es auf 10, also den Pin wo die Diode angeschaltet ist. Und ich muss die Variable auch ändern. Ich muss die Variable auf 1 hinstellen, dann auf 1 setzen. Weil ja jetzt die Lichtdiode an ist. Und ich stelle die Variable auf 1. Sonst, und jetzt den Fall, wenn Licht an nicht auf 0 ist, weil es das eine digitale oder symbolische Variable ist, die nur zwei Werte haben kann, 0 und 1 oder falsch. Und wahr nicht, wenn Licht an eins ist. Also es ist wahr, dass das Licht an ist. Dann will ich es ausschalten. Dann nehme ich, setze äh, nein erstens will ich die Diode ausschalten, wenn sie an ist. Also sonst ist, wenn Licht an nicht 0 ist, dann weiß ich, dass Licht an auf 1 ist, weil es ja nur 0 oder 1 sein kann. ja. Und wenn ich weiß, dass es äh, leuchtet, also eine 1 ist, dann setze ich diese Leuchtdiode auf und sie wird nicht mehr leuchtet. Und dann muss ich auch die Variable entsprechend ändern und sie auf 0 setzen, ja, und ja, das ist schon äh, so, und dann wollen wir sehen, ja, wie das Programm hier funktioniert, dann klicke ich auf der Fahne und ihr seht, wenn ihr dieses weiße Umrundung auf dem Programm seht, äh, dann wird es schon ausgeführt. Wie ihr seht, der initiale Zustand ist, Leuchtdiode die off, aus. Ja. Und jetzt, wenn ich es drücke, sollte die Diode eingeschaltet werden. Mal sehen, ob das funktioniert. Seht ihr, die Diode ist eingeschaltet. Wenn ich wieder drücke, muss sie sich ausschalten. Ui, was geschieht hier? Sie hat sich nicht ausgeschaltet. Mal sehen, wenn ich wieder drücke. Jetzt schaltet sie sich aus. Aber wenn ich wieder drücke, mal sehen. Jetzt ist es ein und ein off ein off oh, aber jetzt Seht dir, es macht nicht immer, es funktioniert nicht immer gut. Und jetzt müssen wir das Programm verbessern. Man, man, wir müssen sehen, was passiert. Es, es funktioniert nicht immer, wie wir wollen, ja? Manchmal ist es aus, dann drücke ich und das leuchtet nicht, das bleibt aus. Und manchmal ist es an. Ich drücke und es bleibt an. Warum? Warum passiert das? Ja, jetzt möchten wir wissen, um, um Programme sehen, äh, wenn sie nicht gut ähm, laufen, also wenn sie Fehler haben, ist es äh, eine ganz gute Sache hier im Bearbeiten im Einzelschritt einstellen, dann können wir das Programm langsam äh, zum Laufen bringen und wir können sehen, äh, Befehl zu Befehl, was geschieht, wenn das Programm ausgeführt wird. Und das ist, um Fehler zu entfernen, eine sehr interessante Sache. So, ich werde hier Einzelschritt einstellen, aber wir müssen uns erinnern, wenn wir schon das Programm, äh, äh, die Fehler behebt haben im Programm, müssen wir uns erinnern, die, äh, die Einzelsch Einzelschritte äh, von Befehlen äh, auszuführen, in Einzelschritt mh, wieder äh, auf, normale, auf, auf no normales Laufen des Programms. Bringen, weil es im Einzelschritt sehr langsam das Programm ausgeführt wird, damit wir auch sehen können, wie das Programm einzeln die einzelnen Befehle ausführt und was das passiert. So, ja, Einzelschritte, Ausführungen in Einzelschritten. Und jetzt sehen wir hier, das ist ganz schön, um, um Fehler zu beheben. Wir sehen, dass dass hier das Programm diesen Befehl äh, fortlaufend ausführt, er wartet hier, dass ich die Taste drücke. Jetzt werde ich die Taste drücken, einen Moment, es hat hier das Licht an äh, aus und dann hat es das Licht äh, auch ausgeführt, um die und die Diode, das Licht ist an, ja, wenn ich wieder drücke, dann habt ihr gesehen, hat er diese untere Seite des Wahrheitsblocks ausgeführt und die Diode ausgemacht. Ich drücke wieder und die Diode geht ein, es wird diese obere, äh, die Falls äh, Licht an ist null, dann Licht an, wird on und die, die Variable wird auch auf 1 gestellt, ja. Also in Einzelschritten äh, sieht man, mh, es ist ob das Programm richtig gut funktioniert, aber es funktioniert nur richtig, weil es ganz langsam ausgeführt wird und ich den Taster loslasse bevor mh, das ganze Wahrheitsblock ausgeführt wird. Aber wenn ich hier die Taste länger drücke, dann sehen wir, dass hier fortlaufend dieses Wahrheitsblock äh, ausgeführt wird. Und es ist ganz zufällig, ob das äh, Licht an angeht oder ausgeht, seht ihr jetzt, blinkt er, weil es fortlaufen diese, diese Wahrheitsblock ausführt und sich ähm, in, in... Aber das ist, weil ich das Programm ganz, ganz langsam ausführe, sonst geht dieses Blinken ganz, ganz schnell vor sich hin. Und sieh dir, es war an und es bleibt an. Und, aber das ist ganz zufällig, ja? Also, ich muss einen Befehl erteilen, dass, wenn ich die Taste gedrückt bleibt nicht wieder diese Wahrheitsblock äh, ähm, fortlaufen äh, äh, durchführt wird, ja, ich müsse, es muss einen Befehl geben, muss einen Befehl geben, dass, dass nur, wenn, wenn ich es nicht losgelassen habe, den Taster, und wenn ich das Programm normal äh, ausführe, geht es ganz schnell, und nur wenn ich einen Moment den Taster drücke, hat sich schon im Normalablauf des Programms diese äh, Wahrheitsblock mehrere Male ausgeführt und so, ist es ganz zufällig, ob das Licht äh, anbleibt oder wenn es ausgeht oder nicht. Und das muss, man, das muss man beheben, diesen Fehler. Und hier dann haben wir, wir haben schon gesehen beim Blinken, dass es einen Block, das Warten eine Zeit, hier eine Sekunde oder mehrere Sekunden oder eine Fraktion einer Sekunde wartet ja, aber es wartet nur eine bestimmte Zeit. Aber hier will ich ein konditioniertes äh, Warten, also Warten bis etwas, Warten bis und das haben wir hier unten und das wollen wir hier hinstellen. Ja, in der äußeren äh, Falz. Es, also es soll jetzt, wenn ich es drücke, warten, bis ich es nicht mehr drücke und dass dieser innere Falz sonst nur einmal ausgeführt wird. Also warte, bis äh, ich die Taste loslasse. Also wenn nicht die Taste gedrückt ist, dann muss ich hier in Operatoren ein Nicht-Block hinstellen und dann gehen wir in Bewegung, haben wir Sensor gedrückt, nicht? Und jetzt will ich Sensor Digital 2 gedrückt. Also, es, es wird, das Programm wird warten, bis der Sensor Digital 2, also wenn der Taster nicht gedrückt ist, ja. Und so seht ihr, wenn ich die Taste eine Zeit lang drücke, seht ihr, die, das hat sich nur einmal ausgeführt und es wartet, dass ich den Sensor loslasse, ja. Wenn ich es loslasse, ja, das Licht geht aus und es wartet wieder auf den nächsten Befehl. Jetzt, ich drücke eine Zeit lang, also es wird nur einmal ausgeführt und das Licht geht an. Ja, jetzt wartet es wieder, bis ich drücke, aber ich kann eine Zeit lang drücken und es äh, die, diesen äh, Wahrheitsblock, der innere Wahrheitsblock, der wird nur einmal ausgeführt. ja, Und das ist, was ich will. So, jetzt, dass ich den Fehler behiebt habe, den wir hatten, werde ich wieder die, äh, die Programm ausführen auf normal. Also den Einzel Einzelschritt auch ähm, beenden. ja, Einzelschritt beenden, wie ihr hier seht. Und jetzt sollte das Programm ganz normal gehen und auch deterministisch das Licht ein- und ausmachen. Das ist ja äh, das, was wir wollen, nicht? Wenn wir die Lampe anhaben, und auf den Knopf drücken wollen, wollen wir, dass sie immer ausgeht, nicht, dass sie macht, was sie will und manchmal ausgeht und manchmal äh, anbleibt und dass wir mehrere Mal auf den Knopf drücken äh, müssen, das wäre ja ganz unbequem, nicht? Und so seht ihr, geht ein, geht aus, geht eins, geht aus und wenn wir hier äh, eine Zeit lang drücken, seht ihr, es bringt nicht mehr, weil es sich im äh, einmal ausgeführt hat, und wenn ich loslasse, breit die äh, Taste ON. Und wenn ich hier auch eine Zeit lang drücke, geht sie aus und wenn ich loslasse, geht sie nicht wieder Und ähm, ja, So, es funktioniert, wie wir wollen. Und ja, das war Projekt 8 des Kosmos Baukasten Easy Electro Coding mit dem Arduino Block. Ja, und äh, vielen Dank, um das Video anzusehen und bis nächste Video. Tschüss.